Jetzt mal aus mit dem anderen Hut. Ich bin auch einer der Mitgründer der, der internationalen Nuclear Pride Coalition vor drei Jahren gewesen. Genauer, da war ein paar Leute. Rainer Klute war auch dabei. Das war damals noch ein europäischer Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die gesagt haben, wir müssen was für den Erhalt der Kernkraft tun. Ich hatte mich damals sehr stark dafür eingesetzt, dass wir als allererstes Event das Nuclear Pride Fest in München machen, wo auch viele von euch da waren. Und das war nämlich genau das, was, was nötig war, in dem Land, wo die Kernkraft die geringste Lobby und die geringste Unterstützung hatte. Es war ein Tabu, darüber zu reden. Es, niemand kam. Also es war, ich hatte Diskussionen teilweise mit Ihnen auch auf so Fachkonferenzen. Also sagen wir mal, Herr Dr. Peters, das ist doch ein völlig abwegiges Thema, das Sie da voranbringen. Nein, es ist nicht. Drei Jahre später und wir stehen vor einer Laufzeitverlängerung, da bin ich ziemlich sicher. So, aber das, was wir in Deutschland haben, haben wir weltweit. Die Situation, komische Studien von irgendwo Wissenschaftlern, die nicht, ihre Hausaufgaben nicht machen, Politiker, die nur bis zum nächsten Wahltermin denken, aber nicht irgendwie die Frage stellen, woher kommt eigentlich der Strom. Ähm, zum Beispiel in Belgien stehen alle sechs Kernkraftwerke auch unter Beschuss. Und sollen abgeschaltet werden. Aber bis, die sind ein bisschen pragmatischer, Gott sei Dank. Die sagen, okay, aber vorher müssen wir irgendeinen Ersatz haben. Die Holländer wollen jetzt, die, also die, die Liberalen dort, wollen jetzt wieder ein Kernkraftwerk bauen. Aber noch wichtiger ist, auf Ebene der EU gibt es zwei Initiativen, wo es jetzt Hop oder Top geht und wahrscheinlich also ich interpretiere das ein bisschen so, dass man auch hier ein bisschen nach der Bundestagswahl wartet, bevor man dann Deutschland den Korb gibt. Und das eine ist ist die ähm, Kernkraft ist es im Green Deal eingeschlossen oder nicht. Und das Zweite ist in der in der sogenannten Taxonomie, ähm, das ist eine wird eine EU-Verordnung, die der Finanzbranche vorgibt, was ist nachhaltiges Investment und was ist kein nachhaltiges Investment. Und da ist die Gemengelage ganz einfach, Deutschland, Österreich, Luxemburg sind ganz klar gegen Kernkraft als Clean Energy in der Taxonomie oder im Clean Deal. So, dann gibt es so zehn Länder, sowas wie Frankreich, Finnland, Polen, Estland, ähm, also die baltischen Staaten, Slowakei, Rumänien, Ungarn, ähm, die, sind ganz, die sagen, hey, sagen sag mal, spinnt ihr, wir können ohne Kernkraft, können wir die Klimaziele nicht im Entferntesten erreichen. Ähm, und trotzdem, Deutschland ist immer ein großes Land, ähm, Dann muss man äh, damit rechnen, dass die das zumindest verzögern können. Wie gesagt, ich glaube, dass sie jetzt noch auf Rücksicht auf Angela Merkel nehmen und wenn die jetzt dann mal weg ist nach der Wahl, dann kann das auch so beschieden werden. Aber wir müssen uns dafür einsetzen. Wir haben am 11. September, äh, leicht zu merken, also 20 Jahre nach 9-11, haben wir in Brüssel ähm, am Platz der, des Hauptbahnhofs Ah, da gibt es so ein schönes Rondell, ähm, haben wir eine, eine zentrale europäische Demonstration angemeldet, wo wirklich aus allen europäischen Ländern Leute kommen. Und ich bitte euch, schaut euch das an, das ist äh, Nuclear Pride, ähm wir schicken es nochmal rum, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen also mit BE hinten, ich glaube nuclearpride.be oder sowas. Da haben wir die, die, die, die, die Webadresse oder standupfornuclear.be Genau, das ist es glaube ich. Danke Daniel. Da stehen ja nochmal die genauen Daten dran. Das wird so gegen 14 Uhr sein, 14 bis 16 Uhr wie hier. Und da brauchen wir euch. Wir brauchen da auch Masse. Wir müssen den der EU-Politik zeigen, dass wir gegen eine, eine oder für, dass, dass wir gegen den Atomausstieg sind und für eine Laufzeitverlängerung und für einen Neubau von Kernkraftwerken. Und da brauch, also gerade die Leute, die jetzt vielleicht mehr Richtung Nordwesten Deutschlands wohnen, wenn die sich da morgens in den Zug setzen, kommen sie auch abends wieder nach Hause, sofern die Bahn nicht streikt und ansonsten kommt man da auch vielleicht bequem im Auto hin oder irgendwie so. Also schaut euch bitte an, ob ihr das am Samstag, den, 11, den 9. September, den 11. September, Samstag, den 11. September, ob ihr dann nach Brüssel kommen könnt. Vielen Dank.